Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem Sale-Video und ja, mein erstes Sale-Video eigentlich, aber äh, die Liste, die ich jetzt äh, gefunden habe oder äh, die ich durchforstet habe, war echt so krass, dass ich dachte da musst du jetzt ein Video zu machen, denn da sind so coole Spiele dabei, die äh, so gut runtergesetzt sind, dass man echt zuschlagen sollte und äh, ja, es sind natürlich nicht alle Spiele dabei, ähm, da sind mir mit Sicherheit einige durch die Finger geflutscht, es gibt echt teilweise... Sehr, sehr gute VR-Games momentan, muss man einfach sagen. Also wir haben da meiner Meinung nach kein Problem mehr, dass wir wirklich äh, gute Spiele lange suchen müssen. Und äh, ja, Steam hat da jetzt sehr viele Prozente. Und ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir uns die Liste mal an. Viel Spaß. So Leute, ja, das ist erstmal die die große Liste, die Steam da hat, und schaut euch mal die ganzen VR-Games an, das ist einfach Wahnsinn. Und ich habe mir mal hier so ein paar Sachen rausgepickt und äh, gehen wir mal zum ersten Titel. Und das ist Hellblade: senua Sacrifice. Und das habe ich damals auch auf meinem Kanal vorgestellt. Habe ich mal, ich glaube, weiß ich nicht, 50 Minuten oder so gespielt. Eigentlich ein äh, Flat-Game, was äh, VR ja zusätzlich dazu bekommen hat und ähm, ich muss sagen, sehr geil umgesetzt. Also man spielt wirklich ähm, ja aus der dritten Perspektive, also aus der dritten Person und äh, guckt ja über die Schultern. Das Spiel hat einen Mega-Sound. Also bitte, wenn ihr das spielt, nicht mit äh, originalen Rift oder Quest-Sound äh, äh, hören, sondern zieht euch Kopfhörer an. Der Sound ist einfach un unglaublich genial. Und ähm, ja, kostet jetzt 7,49 Euro und Wer das Spiel nicht hat, sollte hier echt zuschlagen. Meiner Meinung nach echt einen Top-Titel. Und ähm, für 7,50 Euro macht man ja echt nichts falsch. Und äh, ja, falls ihr euch das angucken wollt, schaut einfach mal auf meinen Kanal, gebt da Hellblade ein und dann äh, seht ihr das Video. Okay, kommen wir zum nächsten Titel. Und das ist ein Horrorschocker der Extraklasse, sage ich mal. Also, da, da... Da wurde mir echt anders und äh, lässt einen das Blut in den Adern gefrieren. Jeder kennt es, Paranormal Activity, The Lost Soul und ähm, ja, ziemlich alt schon, aber trotzdem ziemlich gut. Kostet 8,39 Euro und auch hier gilt, wer gerne Horror mag, sollte hier definitiv zuschlagen. Äh, geiler Titel und äh, für 8,40 Euro macht ihr echt nichts falsch. Falsch, falsch natürlich. <lacht> Zum nächsten Titel. So, und das ist Vertigo Remastered und ich habe es zweimal gestreamt, glaube ich sogar. Richtig cooler Titel, also das war für mich ein ähm, Überraschungserfolg, äh, hat mir richtig gut gefallen und äh, sollte sich echt jeder mal anschauen und hat auch sehr gute Bewertungen, wie wir sehen. Ne? Und da kommt demnächst auch ein zweiter Teil raus, war auch, glaube ich, einfach anfangs nur ein Flat Game, wurde dann aber auch in äh, VR umgesetzt, so viel ich weiß aber hat mich positiv überrascht, muss ich sagen. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen. 12,59 Euro. Überlegt euch das. Guckt, guckt euch gerne mein Gameplay an. Auch einfach wieder bei äh, Tupac VR suchen, Vertigo Remastered. Und äh, ja, dann werdet ihr auf jeden Fall fündig. Ich gucke auch, dass ich ein paar Games äh, in die Infobox packe. Dann könnt ihr da auch mal reinschauen. Okay, weiter geht's. Ja, Arizona Sunshine kennt auch jeder war einer der ersten VR-Titel, die ich so gespielt habe. Und äh, ja, cooler Titel, muss man einfach sagen. Macht heute noch Spaß und äh, kommen auch immer wieder DLCs raus. Falls ihr euch wundert, ein, eine Stunde neun nur gespielt. Nein, ich habe es eigentlich äh, auf beiden Plattformen, Oculus und auf Dings. Und ich habe es mehr auf Oculus gespielt. Hier habe ich nachher nur so ein bisschen Koop-Gameplay äh, gemacht mit dem Chris, das DLC damals. Und äh, ja, kostet jetzt 14,79 Euro. Auch ein Top-Preis für dieses Game, auch wenn es schon alt ist, aber lohnt sich meiner Meinung nach. Hat äh, PvP, hat äh, Online-Koop, also auch genial. Alle Brillen werden unterstützt. Solltet ihr euch auch anschauen, falls ihr das noch nicht habt. Weiter geht's. Ja, Half-Life Alex, einer der besten VR-Titel meiner Meinung nach. Und äh, ich glaube, da pflichtet mir auch jeder bei. Ist nicht so krass runtergesetzt, aber hat einen kleinen, äh, ja, kleinen Prozentsatz gekriegt. 25 runter, 37, 49. Ist noch immer viel Geld, aber ist ein AAA-Game und äh, dafür bezahlt man natürlich so viel und äh, lohnt sich trotzdem, solltet ihr euch definitiv anschauen. Alle Brillen werden unterstützt. Index, Vive, Rift, WMR-Brillen. Also zu dem Game muss man nichts mehr sagen. Habe ich auch auf meinem Kanal komplett durchgespielt falls ihr Gameplay sehen wollt, gerne mal bei mir reinschauen. So, weiter geht's. Elite Dangerous. Es ist ein Spiel, was ich äh, absolut äh, noch gar nicht gespielt habe. Ich habe es einmal in in VR erlebt. Ist ein mega Gefühl, wenn man auf so eine Raumstation äh, zufliegt und so weiter. Und äh, ja, Megatitel gab es auch da äh, letztens noch äh, im Epic Store umsonst, äh, 6,24 Euro kostet es hier, im Epic Store war es umsonst, aber gut, 6,24 Euro ist auch nicht viel. Der äh, VR-Buddy oder Buddies vr Launch, der Giovanni, der spielt das immer wieder auf seinem Kanal, also schaut da mal rein. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, der kennt sich mit dem Game mehr aus als ich, aber... Das ist definitiv ein Titel für alle Leute, die Simulationen und äh, ja, Weltraumsimulationen gerne spielen. Die sollten sich diesen Titel auf jeden Fall mal anschauen. Okay, dann haben wir Skyrim. Es war schon öfters ziemlich runtergesetzt. Jetzt nicht mehr so krass. Kostet jetzt 19,79. Trotzdem noch ein guter, äh, ja, guter Preis für dieses Game. Ich habe es, glaube ich, mal im Sale irgendwo für 6 Euro auch gesehen. Werden auch wieder alle Brillen unterstützt und zu dem Game braucht man auch nicht viel sagen. Da gibt es auch sehr viel Gameplay-Material zu, aber gehört eigentlich auch auf eine Liste, was man haben sollte. Ich habe es ehrlich gesagt nicht, weil ich auch gar keine Zeit dafür habe, so ein Spiel durchzuspielen, weil es mega viel Inhalt bietet. Aber ich habe es als Flat Game gezockt und da fand ich es schon geil. Und in VR ist das auf jeden Fall auch, ja, erlebenswert, sage ich mal. Okay. Nächster Titel, The Walking Dead Saints and Sinners und das ist äh, ja eines der besten Walking Deads, äh, die wir so erleben können in VR und ähm, ist jetzt nicht so krass runtergesetzt, 20%, kostet immerhin noch 27,19. Gab es letztens im Humble Bundle, äh, sehr, sehr krass runtergesetzt im Humble Bundle und äh, ja, ähm, ich glaube, ich habe sogar noch einen Key zu verlosen, der kommt aber nochmal, wenn ich äh, Walking Dead nochmal äh, aufnehme oder Livestreame. Dann werde ich den verlosen. Ähm, ist ein Titel, der auch Horroranteile hat. Also, es ist schon creepy, wenn man in so dunkle Häuser reingeht und dann überall äh, diese, diese Zombies hört. Und, aber richtig coole ähm, Physik, was die Waffen angeht. Also, gefällt mir. Ähm, einzige, was hier fehlt, ist ein Koop-Modus. Ansonsten bietet das echt sehr, sehr viel. Und ich habe schon auch sehr viel äh, Gameplay davon gesehen. Ich habe selber auch nur Zwei-Stündchen gespielt aber einfach geiler Titel so weiter im Text da sind wir bei Rick and Morty Virtual Reality und äh, ja es ist ein Game was ich auf der Oculus Rift CV1 gezockt habe damals habe ich sogar ein, ein Video gemacht eins der ersten Videos auch die ich gemacht habe und äh, ja wer Rick and Morty liebt der wird das hier auch lieben also äh, cooler ja cooler VR Titel mit sehr viel äh, Rick Fun, sage ich mal, also den, diesen Humor muss man halt mögen. Wenn man mit der Serie nichts anfangen kann, wird man das auch hier nicht mögen. Von daher nur wirklich für äh, Fans von Rick and Morty und kostet 11,19 Euro. Solltet ihr euch auch mal überlegen, falls ihr Rick and Morty sehr, sehr nice findet. <lacht> also, nächster Titel. Da sind wir bei Onward. Ja, Onward kennt jeder Shooter-Fan. Ist äh, auch eine richtig krasse Simulation, muss man einfach so sagen. Hat nicht, nichts mit Metal of Honor oder so zu tun. Und äh, macht Spaß. Ähm, unterstützt die Behaptics-Weste, unterstützt auch ähm, den Force-Tube von ProTube. Und äh, ich habe es damit gespielt mit beiden Teilen und macht mega viel Spaß. Ist aber im PvP auch ziemlich hart, muss man auch dazu sagen. Also ich spiele lieber gegen die KI. Äh, die ist ein bisschen fairer als äh, die, die PvP-Leute. <lacht> Und äh, kostet 11,49 Euro. Hier sollte auch jeden Fall auch jeder Shooter-Fan ja, zuschlagen, sage ich mal. Dann haben wir einen Multiplayer-Titel, Carnage Chronicles. Äh, da wird es bald auch einen 4-Player-Koop-Gameplay äh, geben auf meinem Kanal. Da hat der Entwickler mir Keys zur Verfügung gestellt. Nordic Trolls sind das und die haben das Spiel jetzt komplett released und sollte man auch mal erwähnen. Also ich habe es damals noch in der Early Access gespielt äh, mit dem Nullpointer und der ähm, Gaming-Lady Nikki und äh, uns hat es mega viel Spaß gemacht. Es war teilweise sehr, sehr hart äh, vom Gameplay her, also sehr schwer, aber cool gemacht, cool, cooles äh, RPG-Rollenspiel. Ist jetzt 50% runtergesetzt, 11,49 Euro und äh, einfach... Geiler Titel, wer auf Fantasy-Gameplay steht, äh, bietet Koop-Gameplay, was eigentlich ja immer wieder gefordert wird von uns äh, VR-Leuten, VR-Fans. Und das bietet das und das sollte man definitiv auch mal erwähnen. Und für mich äh, klare Empfehlung, für 11,50 Euro solltet ihr hier zuschlagen. Da sind wir wieder beim Shooter Contractors. Geiler Titel, ich habe es jetzt mit einem Hoshi82 im Koop-Modus äh, gespielt, der jetzt neu dazugekommen ist und der macht auch mega viel Spaß. Und äh, hier könnt ihr auch äh, mit dem Force Tube spielen, mit der B haptics weste die wird auch unterstützt. Und äh, ja, geiler Titel, hat sehr viele positive Bewertungen bekommen. PvP-Modus. Koop-Modus ähm, ist drin. Man kann äh, also modfähig, also ihr könnt euch Mods runterladen, andere Maps runterladen. Wir haben auf einer ähm, Call of Duty Yacht gespielt haben wir Pistol-Only-Modus uns runtergeladen, also mega geil, hat Spaß gemacht, auch wenn ich verloren habe. aber äh, hier kostet das 50% weniger, also 8,39 Euro, Leute, geiler Titel, der wird weiterentwickelt, schlagt hier zu, äh, da könnt ihr auch echt nichts falsch machen, also wer auf Shooter steht, schaut euch Contractors an. Ja, einer meiner Lieblingstitel, wer meinen Kanal kennt, äh, der kennt dieses Spiel auch, das Full of the Fight und äh, Wer gerne mit seinem VR-Headset ähm, Sport treiben möchte, kommt an diesem Titel def definitiv nicht vorbei. Klar, es gibt genug Musikrhythmus-Games, die auch super viel, äh, ja, äh, super viel Schweiß treiben, sage ich mal. Aber das Game hier äh, lässt euch echt am nächsten Tag, äh, ja, da hofft ihr eigentlich, dass ihr euch noch bewegen könnt. <lacht> also, mir ging es damals so, ich kam echt nicht mehr aus dem Bett raus, echt krass. Und äh, ja, der wird auch immer weiterentwickelt, dieser Titel hier. Gibt es auch auf, äh, auf der Quest, was sehr geil funktioniert. Äh, selber aber hier äh, werden auch immer wieder Updates rausgehauen. Und äh, ja, da solltet ihr auch zuschlagen. Kostet 7,99 Euro. Also der Standardpreis 10 Euro ist schon nicht zu viel. Und äh, 8 Euro für dieses Game ist einfach meiner Meinung nach zu wenig. Also ihr, ihr könnt ihr echt viel Spaß haben. Ist mehr ein... Ähm, Boxing-Simulation als einen Arcade. Boxing wie Creed, zu Creed kommen wir gleich auch noch. Aber äh, das hier ist wirklich, ja, eine Simulation, kann man sagen. Okay, weiter im Text. Star Wars Squadrons, ich habe es selber auch noch nicht gespielt. Und äh, wie gesagt, ich momentan äh, zeitmäßig ist es zu krass, dass ich mir jedes Spiel anschaue und äh, ein Video zu mache. Finanziell ist es zu so krass. Ich kann mir echt nicht leisten, jedes Gameplay äh, aufzunehmen, jedes Game zu kaufen. Es liegt einfach nicht mehr drin momentan bei mir und äh, von daher, sorry Leute, dass ich nicht euch nicht jedes äh, Gameplay, jedes neue Gameplay zeigen kann. Äh, Keys kriegt man für solche Spiele natürlich auch nicht als kleiner Kanal. Äh, ich versuche schon viel zu zeigen, aber alles ist mir natürlich nicht möglich. Und äh, ja, hier gibt es 40 runter, 23,99. Ähm, ja, überlegt euch das. Ähm, wird von vielen Leuten empfohlen. Hier ähm, raten auch einige Leute davon ab. Äh, ich habe bisher echt nur Gutes davon gehört. Ähm, soll mega viel Spaß machen. Gibt es auch von meinen Kollegen auch schon einige Videos von. Und äh, ja, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich denke, 24,99 Euro oder 24 Euro kann man echt äh, nicht meckern. Okay, weiter im Text. Superhot VR, auch einer meiner Lieblingstitel. Also ich hab's, egal ob Flat VR, ich, ich liebe dieses, dieses Genre und äh, diese Art äh, zu spielen. Und ist runtergesetzt auf 13,79 Euro. Gab es auch schon mal günstiger, auch im Humble Bundle. Aber trotzdem hier, ähm, geiles Gameplay gibt's auch auf meinem Kanal. Schaut definitiv da auch mal rein, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Also ähm, ein Must-Have-Titel für VR einfach. Egal, lasst euch von dieser abstrakten Grafik nicht äh, stören in VR, sieht das sowas von genial aus. Äh, ist halt was an, ist mal was anderes und es gab jetzt auch letztens noch ein Update dafür, Boxing Day Update, ist das neuer Modus auch reingekommen und äh, neue Optionen, Speicherslots und so weiter und so fort. Also lohnt sich, sollte man auch äh, definitiv in VR haben. Dann kommen wir zu Out of Ammo, haben wir damals auch mal auf dem VR-Pack-Channel getestet, hat äh, einen Online-Modus, also Online-Koop-Modus und äh, wenn es nicht so günstig wäre, hätte ich glaube ich gar nicht mit in die Liste genommen, also 2,04 Euro vier. und Leute, dafür solltet ihr definitiv zuschlagen, ist ein cooler Titel, man muss diese Grafik mögen, aber äh, ich fand es äh, echt genial, hat, bietet einen, ja, ein paar tolle äh, Sachen, sage ich mal, ihr habt eine riesen Map, könnt ähm, euch da ausrüsten, könnt Türme bauen, könnt Einheiten bauen, könnt in diese Einheiten auch reinschlüpfen und von da aus dann diese Wellen, die dann auf euch zukommen, dann auch, ja, bekämpfen. Hier steht es auch in VR, Tower Defense. Und äh, funktioniert echt cool. Ich habe es echt, äh, ich spiele es echt gerne, äh, auch wenn ich nicht so krass dazu komme, da äh, so oft reinzuschauen. Aber für 2 Euro Leute, Kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> so, weiter geht's. Ja, das ist ein Titel, den gibt's de demnächst definitiv auf meinem Kanal. Transference und äh, ist ein Ubisoft-Titel. Äh, soll sehr, ja, so Psycho-Thriller, äh, horrormäßig sein. Ich hab's äh, nicht gespielt, weil mir damals äh, zu teuer war und Ubisoft mir auch keinen Tief äh, zur Verfügung stellen äh, wollte. Und, äh, ja, da ich mir nicht alles kaufen kann, habe ich gesagt, okay, da warte ich mal auf den Sale. Jetzt ist der Sale da und 5 äh, Euro kostet das Spiel. Und ich denke, für 5 Euro kann man hier auch nichts falsch machen. Ähm, ja, ich werde es definitiv auf meinem Kanal testen. Und äh, warum ich auch hier zugeschlagen habe, deutsche Oberfläche und Ton. Und äh, genau deshalb habe ich hier zugeschlagen, äh, muss man hier auch lobenswert dann erwähnen. Ich bin gespannt, wie der äh, Titel ist. Also es wird hier von sehr vielen Leuten positiv bewertet. Ich lasse mich einfach überraschen. Lasst ihr euch auch überraschen, ob äh, ich mal wieder schreie, <lacht> wie in fast jedem Horrorgame. Und äh, ja, gibt's demnächst, ich denke mal, aber erst im neuen Jahr. So, dann sind wir beim nächsten Titel, Westworld Awakening. Das habe ich auch nicht gespielt. Fand ich, ich fand die Serie, die Staffel 1 damals auf jeden Fall sehr geil. Und ähm, da gibt es ja auch einen Film von und äh, jetzt auch eine Serie da, äh, die jetzt neu aufgenommen wurde. Und äh, ja, Servius hat das äh, hier entwickelt. Kostet auch nur 5 Euro, habe ich auch jetzt zugeschlagen. Wird demnächst auch auf meinem Kanal geben, aber für 5 Euro habe ich mir auch gedacht, egal wie das Game jetzt ist, kann man echt nichts falsch machen und äh, ist gut bewertet worden. Von daher, wenn euch das Genre gefällt, ähm, schaut einfach mal rein. Schaut euch die Trailer an und ähm, ja, investiert das Geld. So, weiter geht's. Da sind wir wieder beim Boxen. Creed Rise to Glory. Und äh, ja, da es ja damals auf dem VR-Pack-Channel ein richtiges äh, Turnier gegeben, was ich auch gewonnen habe. <lacht> Aber mit Fahrtbeigeschmack, also der, der Online-Modus, also der Online-PVP-Modus, muss man einfach so sagen, funktioniert nicht so, äh, wie es eigentlich sollte. Wir hatten teilweise Phänomene, dass einer keinen richtigen Schaden machen konnte, äh, sich nicht, quasi nicht wehren konnte. Und also da gab es so viele Verschiedene Fehler, was den Online-Modus angeht, äh, dass man echt nicht sicher sein kann, ob man auch äh, fairerweise gewonnen hat. Da gab es Kombinationen mit verschiedenen Headsets, die dann miteinander nicht funktioniert haben. Wenn der eine eine Pimax hatte, der andere eine Rift, äh, konnte der Rifter quasi Schaden machen, der äh, mit der Pimax aber nicht und so weiter und so fort. Also das war echt echt übel. Aber der Singleplayer macht Spaß, ist aber relativ schnell vorbei, muss man auch sagen. Aber für 6,24 Euro, Leute, da kann man echt nicht falsch machen. Hat die Rocky-Lizenz, äh, ihr habt da auch Rocky bei, den ihr auch spielen könnt. Der ist euer Trainer in der, in der Kampagne und also für 6 Euro kann man hier nichts falsch machen. Also zuschlagen. Jetzt haben wir hier ein Spiel, was äh, nicht viele auf dem, auf dem Schirm haben. Habe ich auch mit Null-Pointer sehr viel gespielt. Habe ich auch mal ganz früher auf meinem Kanal äh, auch mal gezeigt. Alleine Dead Effect 2 VR. Und äh, es, hat, es ist ein Titel, was eigentlich mal als Flat Game rauskam. Äh, hat dann eine VR-Portierung bekommen und äh, die funktioniert echt mega. Also ein richtig cooler äh, Zombie-Shooter, sage ich mal. Kann, wie gesagt, im Koop-Modus gespielt werden. Funktioniert echt gut. Macht Spaß und bietet einen mega Inhalt, also auch an Waffen und so weiter. Es ist jetzt kein AAA-Game, aber äh, trotzdem empfehlenswert für 6,89 Euro. Äh, also schaut euch gerne mal Gameplay an. Äh, mir hat es gefallen, und, äh, aber auch nur wirklich im Koop, da hat Spaß gemacht. Ansonsten, äh, ja, Singleplayer äh, bin ich bei dem Spiel jetzt nicht so Fan von. Haben wir auf dem VR-Pack-Channel auch gezeigt. Ähm, wie gesagt, der Koop-Modus funktioniert echt sehr gut. Also Schaut euch das mal an. Ja, jetzt kommen wir hier zu Indes. Und äh, einer auch meiner Lieblingsspiele, jetzt auch auf der Quest, obwohl es auf der Quest nicht so gut mit dem Tracking funktioniert, wie mit Lighthouses natürlich. Ähm, Kürzliche Rezessionen äh, sind sehr negativ. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, warum. Ich kann mir gut vorstellen, warum. Ähm, dieses Spiel ist ja äh, von den Solfa Studios entwickelt worden für PC VR. Und äh, jetzt gibt es ja von Superbrite die Quest-Portierung. Und die haben äh, das quasi das Originalspiel genommen und haben das jetzt noch erweitert. Jetzt ist, kommt auch noch äh, ein neuer Modus oder ist jetzt ein neuer Modus reingekommen, wo man wirklich nur auf einer Stelle steht und dann äh, ja so eine Art Wave-Shooter, sage ich mal, die Wellen auf euch zukommen. Und dann äh, ist auch noch eine komplett neue Welt, die Hölle rein, reingekommen. Und äh, ich denke mal, weil das jetzt nicht Einzug in die PC-WA-Version erhält, gibt es diese negativen Rezessionen. Wir können jetzt mal reingucken, aber äh, 12,49 Euro ist ein geiler Titel meiner Meinung nach und ich kann es nur empfehlen. Macht mit Lighthouse mega viel Spaß, aber auch mit den anderen Brillen funktioniert es eigentlich ganz gut. Schauen wir uns mal ganz kurz die negativen Bewertungen an, sorry. und ähm, Ja, wegen dem Support, ne, weil es äh, nicht mehr supported wird und so weiter und so fort. Habe ich mir schon gedacht. Also, äh, gut, kann man auch verstehen, ne? Äh, das wird der Grund sein, warum hier so viele negative Wertungen jetzt momentan reingekommen sind. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich sag mal, wenn ihr keine Quest habt, ähm, kauft euch hier auf Steam SteamVR, wenn ihr eine Quest habt, seid ihr wirklich besser aufgestellt, wenn ihr das jetzt im Quest-Store äh, kauft, weil dann habt ihr mehr Spieleinhalt. Aber für 12 Euro auch ein super geiles Game einfach nur. So, Horror-Game habe ich auch gestreamt auf dem VR-Pack-Channel damals und äh, hat für mich auch gereicht. Also, sehr kurzes Game, muss man sagen. Äh, ich glaube, anderthalb, zwei Stunden Gameplay ungefähr. Aber richtig cooles Setting und äh, auch ziemlich äh, furchteinflößend, muss man einfach sagen. Äh, hat mir Spaß gemacht, das zu spielen und... Ähm, Kostet 5,99 Euro und auch eine richtig coole Empfehlung. Wer gerne Horror-Gameplay mag, äh, der wird hier mit Sicherheit nicht enttäuscht werden. Und auch wenn es nur anderthalb Stunden, zwei Stunden äh, Spieldauer sind, für 6 Euro ist das auch vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Habe ich damals auch äh, im St äh, Sale gekauft für, ich glaube, 8 Euro. So, dann haben wir Apex Construct. Das gibt es auch für die Quest. Äh, ist von Fast Travel Games und... Auch ein cooles Game. Habe ich leider auch nicht durchgespielt. Äh, Habe ich letztens nochmal auf der Quest gespielt. Auch richtig cooles Bogengame meiner Meinung nach und äh, kostet jetzt auch nur 4,99 Euro. 75 Prozent runter und äh, da kann man auch echt nichts falsch machen. Muss man einfach sagen. Und äh, auch, auch eine Empfehlung. Killing Floor Incursion. Ähm, Wenn es jetzt nicht so günstig wäre, äh, weiß ich auch nicht, ob ich es mit in die Liste genommen hätte aber kostet jetzt 4,19 Euro und ähm, ich habe es damals äh, mit einem Kollegen gespielt im äh, Koop-Modus. Der Koop-Modus macht echt mega viel Spaß. Wir hatten aber auch einige Bugs, äh, wo wir dann auch nicht mehr weiterkamen und ich weiß nicht, inwiefern das jetzt äh, gefixt wurde. Ich denke mal schon, weil das schon ziemlich lange her ist, wo ich das gespielt habe. Aber äh, auch richtig cooles Gameplay, hat mir Spaß gemacht. Äh, im Koop-Modus. Alleine weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, dieser Koop-Aspekt Aspekt ist äh, das, was ich immer super interessant finde, mit Freunden da wirklich durch die Welten zu ziehen und äh, gegen Zombie-Horden zu kämpfen. Also da gibt es coole Passagen, wo man auch snipern muss und so weiter. Also für 4,19 Euro, da, da haben wir es auch schon. Das fand ich echt cool, dass man äh, zusammen da snipern konnte und äh, der andere ein anderer muss da auch schon mal aufpassen, ob da nicht ein anderer andere von hinten noch kommt, ein Zombie. Also echt cool. Zieht euch das mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, der nächste Titel ist Boiling Steel und das ist eigentlich ein Indie-Titel. Äh, ich habe es damals äh, gezockt, als es rauskam und ich muss sagen, ich war echt begeistert. Also ich hatte das in der Alpha gespielt und in der Beta, war da noch ziemlich, ziemlich, äh, ja nicht enttäuscht, aber ich habe mir gedacht, oh, ob das was gibt, ne? Und dann habe ich die fertige Version gespielt und ich war echt begeistert, was daraus geworden ist. Und, ähm, das Spiel hat eig eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient, meiner Meinung nach, und ähm, viele Leute haben bemängelt, dass die Abwechslung so ein bisschen im Spiel fehlt. Es ist nachher immer irgendwie das Gleiche, du landest auf so einer Station, musst das sammeln, mach das, äh, töte da die Gegner und so weiter und so fort. Gut, ich habe es jetzt nicht so lange gespielt, äh, aber das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Grafisch äh, sieht das top aus. Die Waffen haben eigentlich Spaß gemacht. Und äh, ja, also für 3,74 Euro Leute könnt ihr es echt mitnehmen. Da macht ihr echt nichts falsch, meiner Meinung nach. Guckt euch das Gameplay an auf meinem Kanal, was ich gemacht habe. Und äh, ja, dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, ob das was für euch ist oder ob euch das keine 3,74 Euro wert ist. So, nächster Titel. Ein ganz neuer Titel und schon runtergesetzt, Grapple Tournament, habe ich in meiner VR-News-Sendung vorgestellt, habe ich ein kleines Gameplay auch zugemacht, ich weiß jetzt gar nicht in welcher, aber guck gerne mal in die in die äh, VR-News-Playlist rein, da steht es dann auch, äh, Grapple Tournament. Eigentlich so ein richtig cooles äh, Game, ein, ein Shooter wie so, ja, Unreal-mäßig und äh, man hat auch so einen, ja, so einen Enterhaken, wo man sich äh, schwingen kann und so weiter und, ähm, mir hat's mega viel Bock gemacht. Ich habe es aber auch leider jetzt nicht mehr gespielt. Ist ein Early-Access-Titel, wird also weiterentwickelt. Ich kann äh, vom ersten Gameplay aus echt nur empfehlen. Kostet äh, 9,89 Euro und ja. ja, also für 10 Euro. Das Einzige, was man hier jetzt äh, sich fragen muss, kaufen das so viele Leute, dass man auch wirklich online damit viel Spaß haben kann. Das ist immer eine Frage bei VR-Titeln, die online sind. Äh, aber es gibt auch Bots, gegen die man spielen kann. Das habe ich auch gemacht. Hat auch Spaß gemacht. Aber natürlich ist sowas äh, viel lustiger, wenn man da wirklich auch äh, mit anderen Leuten spielt. Ne? Aber äh, von, von der Physik her, von Gameplay her, funktionierte es super. Ich habe auch keinen äh, Motion Sickness bekommen, obwohl ich mich da wild rumgeschwungen äh, habe. Also äh, guckt euch das gerne mal an. Äh, wenn euch das Gameplay gefällt, äh, könnt ihr euch ja hier auch zuschlagen. So, das ist ein Titel, den ich mir beim chris reality mal angeguckt habe, The Rig, A Star Map to a Murder. Und das ist so eine Art Point-and-Click-Adventure-Game in VR und ich habe äh, Point-and-Click-Adventure damals geliebt. Äh, Zack McGregor, Monkey Island und äh, Indiana Jones. Also, äh, sowas mag ich eigentlich und äh, das Spiel kostet hier 6,24 Euro. Ich werde es mir nachher auch noch kaufen. Der Entwickler wollte mir keinen Key zur Verfügung stellen. Weiß ich nicht, warum. <lacht> ich bin was, wahrscheinlich zu klein dafür. Aber äh, den, den Titel wollte ich mir echt nicht entgehen lassen. Und äh, für 6,24 Euro äh, kann man jetzt hier auch nicht viel falsch machen. Wenn euch das äh, Spiel interessiert, guckt beim Chris Reality mal rein. Lasst ihn auch ein Abo da. Und äh, da wird er sich mit Sicherheit freuen. Ja, zum nächsten Titel. Und das ist I Expect You To Die. Und das ist ein Titel mit auch sehr viel Inhalt, meiner Meinung nach, ist ein Escape-Room-Spiel. Äh, ihr müsst sehr viel äh, hin und her probieren, das Spiel versetzt euch in äh, verschiedenen Missionen und äh, die sind teilweise echt sehr, sehr knackig, da muss man echt äh, sehr lange tüfteln. Aber macht hat mir mega viel Spaß gemacht, habe ich auch schon zweimal live ges gestreamt, solche, solche Missionen und ähm, ist ein Titel, wo man auch VR-Neulinge ransetzen kann, äh, weil man sitzt einfach nur, kann sich die ganzen Sachen auch äh, bequem äh, zu sich ziehen äh, per, äh, ja, so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, Laserverbindung oder so. Äh, man sieht auf jeden Fall so eine Linie und kann sich die Sachen dann ranziehen. Und, äh, ja, also, mega gutes Game. Äh, 8,39 Euro. Lohnt sich definitiv. Red Metal, was ich damals auf der Oculus Rift gespielt habe, habe ich auch äh, auf der, auf der Rift-Plattform oder auf der Oculus-Plattform. Richtig äh, geiles äh, VR-Puzzle-Adventure, geile Grafik, ähm, coole Atmosphäre, ähm, hatte damals auch, ja, ich, ich sage mal nicht so wirklich Horror, aber äh, ab und zu wurde mir so ein bisschen mulmig auch dabei. Soll sehr, sehr knackige Rätsel beinhalten. Äh, das, was ich gespielt habe, bis dahin ging es eigentlich, aber soll nachher echt sehr, sehr schwer werden. Also für Leute, die gerne tüfteln, ist das mit Sicherheit hier was. Auch ein richtig guter Titel. Kostet 13,74 jetzt nicht so mega günstig wie äh, die anderen Titel, die ich jetzt hier vorgestellt habe. Aber äh, definitiv empfehlenswert, Leute. So, da kommen wir auch zum Rainbow Reactor, äh, was auch von einem deutschen Entwickler ist. Und äh, ja, jeder kennt ja diese Handy-Games, sage ich mal. Und äh, die haben sich gedacht, warum... Machen wir dieses Handy-Game nicht in VR und äh, ja, man hat hier zwei Seiten, von links und rechts kommen so eine Art äh, ja, Bahn, wo Kugeln ankommen. Die müssen wir dann in diese in diese Öffnungen werfen, die wir hier sehen. Und äh, wenn man dann immer so drei- oder vierer Paare bildet, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dann platzen die halt, man kommt, bekommt Punkte und dann wird es nachher immer schwerer und schneller. Äh, Cooles Game eigentlich, äh, ist leider nicht so gezündet, wie man erhofft hat, muss man leider sagen. Aber äh, also wer diese Handy-Games mag, der sollte hier definitiv zuschlagen. Also das ist besser als jedes Handy-Game. Grafisch, auch wenn man in diesem Raum steht, in dieser äh, Station, sage ich mal, in diesem Reaktor, sieht grafisch echt bombastisch aus. Also hat mir echt gefallen. Und äh, Leute, 3,74 Euro sollte hier definitiv zuschlagen. Damit unterstützt ihr auch einen deutschen Entwickler. Und äh, tut auch noch was Gutes dafür. So, ich weiß gar nicht, wie viele Games wir noch hier haben, aber es sind auch ein paar. Vox Machine. das ist auch ein Game, äh, was ich äh, auch ab und zu mal gespielt habe. Schon länger nicht. Ich wollte echt mal noch mal reinschauen. Hat echt mega äh, geile Bewertungen. Und äh, ja, wir schlüpfen in einen Mech rein äh, und bekämpfen andere Mechs. Man äh, hat wirklich einen Multiplayer-PvP-Modus hier. Und. Das, das Game ist einfach genial. Ich weiß auch gar nicht, warum wir es nicht mehr gespielt haben. Äh, empfehlenswert, absolut äh, gute Grafik. Man fühlt sich echt in, in so einen riesen äh, Roboter hineinversetzt und äh, ja, kämpft dann gegen andere. Es gibt verschiedene äh, Versionen von diesen Dingern. Äh, die anderen sind schneller, die anderen können mehr abvertragen, können mehr austeilen und so weiter und so fort. Also, geiles Game. Auch leider, äh, glaube ich äh, nicht so gut angekommen, wie erhofft. Ich weiß es, glaube ich, gar nicht, obwohl es sehr viele gute Bewertungen hat. Ne? Aber äh, ich glaube, so viele Leute spielen das gar nicht mehr. Kostet 11,54 Euro und ich finde äh, dafür einfach bombastisch. Hat einen Online-Koop-Modus, Online-PVP und so weiter und so fort. Und ich glaube, da müssen wir echt noch mal reingucken mit der Community. Vielleicht kriegen wir da noch mal coole Matches hin. Kön könnte man dann auch einen Livestream machen. Also äh, auch ein Spiel, was sich äh, lohnt, definitiv, wer auf solche Gameplays steht. Ne? Ja, dann haben wir was für die Autorennfahrer Assetto Corsa Ultimate Edition und äh, kostet hier 7,88 Euro und das beinhaltet alle, alle DLCs, die es für Assetto Corsa gab. Ich habe es, glaube ich, nur einmal gespielt. Autorennspiele sind für mich nicht so. Ich habe damals habe ich echt äh, ziemliche Motion Sickness da gehabt dann habe ich Project Cars auch nochmal gespielt, da ging es dann nachher mit ein bisschen ja, Übung, sage ich mal, aber Assetto Corsa mit diesen ganzen äh, DLCs, sage ich mal, da könnt ihr eigentlich auch nichts falsch machen für 7,88 Euro. Die Leute, die gerne Rennsimulationen Renn fahren, sollten ihr definitiv zuschlagen. Okay, und dann haben wir auch wieder Tower Tag, äh, auch wieder von den deutschen Entwicklern und das sind die VR-Nerds, die kennt man ja von, ja, von YouTube auch und äh, haben, haben auch eine Homepage, eine eigene. Und äh, ja, die haben ein cooles äh, ja, Spiel entwickelt, sage ich mal, Tower Tag. Äh, Habe ich auch schon zweimal gestreamt, hat mir mega viel Spaß gemacht, auch wenn ich da teilweise schlecht war, dann war ich wieder was besser. Also äh, ja, man weiß es nie. Und man teleportiert sich von Plattform zu Plattform. Das funktioniert echt mega gut. Gameplay hat mir echt Spaß gemacht. Die Säulen hätten ein bisschen größer sein können, damit man sich besser verstecken kann. Aber äh, ja, mega Gameplay. Äh, sieht gut aus, macht Spaß. Äh, ja, hat einen PvP-Modus natürlich. Und hat mehrere Spielmodis auch drin. Also äh, guckt euch das Gameplay mal gerne bei mir an. Ähm, auf meinem Kanal kostet 6,74 Euro und auch für so einen Titel echt äh, nicht so viel. Lohnt sich auf jeden Fall und unterstützt ja auch wieder deutsche Entwickler. Ja, da sind wir bei A Chair in a Room und äh, das ist nur was für Horrorfans. Also, das ist teilweise echt sehr, sehr creepy. Habe ich auch auf meinem Kanal äh, komplett durchgespielt. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und ähm, ist ein Horrortitel, der, den muss jeder spielen, der Horrorspiele gerne hat. Ähm. Hat auch eine coole Story drin. Also sehr cool gemacht. Leider nicht auf Deutsch, nur auf Englisch. Äh, kostet 11,49 Euro. Und äh, ja, ist auch hier sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, nur für Horrorfans. <lacht> ja, Powerbeats VR. Und äh, das sind auch deutsche Entwickler. Und äh, ich habe da auch noch drei Keys zu verlosen. Äh, die werde ich, äh, ich glaube, erst im neuen Jahr schaffen. Leider mit dem Gameplay. Ich wollte es aufnehmen mit der Valve Index, dann ist mir der Controller kaputt gegangen und äh, ja, jetzt stehe ich erstmal mit der Oculus Quest da, kann über Linkkabel auch aufnehmen, aber das ist teilweise echt äh, aufwendiger, als mit der Valve Index zu spielen und ich glaube äh, jetzt auch durch die Feiertage und so weiter schaffe ich das erstmal nicht, das äh, dieses Jahr noch zu machen. Und, äh, aber ich werde da drei Keys definitiv verlosen. Danke auch an, äh, an die Entwickler von Powerbeats VR die mir das Spiel hier zur Verfügung gestellt haben und auch die Keys für die Community. Mega-Aktion, geil. Und äh, das ist auch ein Titel Musik-Rhythmus-Game und äh, man kann sich hier mega auspowern. Also äh, ich habe es, ich wie ihr seht, nur mal 10 Minuten oder 15 Minuten so gespielt. Ich, ich war am Schwitzen wie ein, ne? ihr wisst ja, wie ein Schwein. Und äh, Also sehr, sehr krass. Und äh, da gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsstufen, Mega Word Out, -out Game, äh, muss ich sagen, äh, hat mir Spaß gemacht und wird es definitiv äh, da mal so ein halbes Stunden Video geben und auch äh, dann mit einem Gewinnspiel. Kostet 13,99 und äh, wer gerne abnehmen möchte und fit bleiben möchte, der sollte sich das hier definitiv zulegen für 14 Euro. Ich glaube, wenn man das äh, jeden Tag spielt, äh, da purzeln die, Bo äh, die Bäume, <lacht> da purzeln die Funde auf jeden Fall, äh, das könnt ihr mir glauben aber äh, in Kombination mit Soul of the Fight, ja, bitte. <lacht> so, das war auch schon das Ende von Steam, von dem Steam Sales und jetzt kommt nochmal Fanatical, äh, da gibt es Bundles und äh, ich habe es auch in der VR News äh, Live-Sendung schon vorgestellt mit, mit Chris und äh, ja, ich kannte die Seite hier gar nicht, ähm, habe ich auf dem VR-Forum gesehen, VRforum.de und ähm, ja, das ist auch eine gute Seite. Ich habe äh, Trustpilot auch nochmal geguckt und äh, hat sehr gute Bewertungen. Und äh, hier könnt ihr euch Bundles machen, also zwei Games zum Preis für 7,09 Euro, dann äh, 10,15 Euro für drei und 15,19 für fünf Spiele. Sind ein paar coole Games dabei, Sprint Vector ist cool, Raw Data, das hat der Hoshi 82 mal äh, gezeigt auf seinem Kanal. Könnt ihr euch mal anschauen, ob das was für euch ist. Battle Wake war eigentlich auch ein cooler Titel. Ähm, Dungeon Treasure habe ich jetzt nicht gespielt, aber hier habt ihr auch wieder Rainbow Reactor. Narcosis soll cool sein, hat der Chris gesagt. Also cooles äh, Horror-Game. Glaube ich auch momentan im Steam-Sale runtergesetzt. Conductor, soll, sagt er, äh, Chris ist auch gut. Also da könnt ihr euch gerne so Pakete zusammenschnüren äh, und äh, bezahlt dann halt den Preis, den ihr hier seht, für diese Pakete, die ihr gekauft habt. Also definitiv äh, auch äh, mal einen Blick wert. Wenn ihr jetzt sowas nicht im Steam Sale findet und sagt, boah, da sind jetzt echt drei oder fünf Spiele dabei, die ich echt gut finde, dann äh, ja, schaut definitiv mal rein und kauft die da. Ja Leute, wie gesagt, es kann natürlich sein, dass ich das ein oder andere Spiel vergessen habe. Wenn es äh, so sein sollte, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ich ein Spiel vergessen habe, was definitiv in die Liste gehörte und äh, was super mega runtergesetzt ist und äh, ja, spielenswert ist natürlich auch. Und äh, ja, das Video war jetzt schon ziemlich lang. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Aber äh, ja, das sind die Spiele, die ich für mich so sage, die könnte man sich definitiv mal anschauen, weil die jetzt runtergesetzt sind. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Und äh, wenn ja, natürlich gerne ein Like raus, Abo-Button nicht vergessen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und äh, ja, am besten ist aber auch, wenn ihr mir Feedback in die Kommentare gebt, äh, ob das jetzt wirklich Interessantes Video war für euch, wo ihr sagt, ja cool, das ist das ein oder andere Game, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was ich jetzt äh, mir definitiv holen werde und mir angucken werde. Oder sagt ihr so, äh, ja, ich habe mir jetzt selber schon die Steam-Liste angeschaut und mir selbst die Sachen rausgesucht. Wie gesagt, gerne mal Feedback ist mein erstes Sale-Video, von daher, äh, ja, erwartet jetzt nicht so viel. Aber ähm, ja, das waren jetzt einige Games und ich glaube, das waren jetzt fast 40 Minuten, wo ich äh, die Spiele jetzt so ein bisschen vorgestellt habe. Aber äh, ja, wenn ich noch angefangen hätte, Trailer zu zeigen, dann wäre es, glaube ich, äh, ja, ein vier Stunden Video geworden. Ja, Leute, wie gesagt, gerne äh, in die Kommentare, ähm, ja, ob euch gefallen hat, äh, Kritik natürlich gerne auch, äh, wenn ihr irgendwelche konstruktive Kritik habt, was ich verbessern kann, dann gerne da rein. Und äh, falls ihr das ein oder andere Spiel jetzt habt, äh, was nicht in der Liste war, dann gerne auch in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch, falls wir uns jetzt nicht mehr sehen sollten in einem oder anderen Livestream. Und äh, ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Bis dann. Ciao.